Mein Name ist Hauke Giro und ich arbeite bei Reporter ohne Grenzen und ich kümmere mich da um die Freiheit des Journalismus im Internet und aus diesem Grund ist natürlich der Quellenschutz ein zentrales Thema. Das nächste Europaparlament steht vor großen Aufgaben, natürlich einerseits in Bezug zur Aufklärung der NSA-Affäre und der Aufgabe daraus jetzt, legislatives Handeln zu entwickeln, geeignete Gesetze zu verabschieden, Datenschutzgesetze zu stärken sich Gedanken zu machen über Geheimdienstkontrolle. Ähm, andererseits muss das Europaparlament aber auch ähm, endlich den äh, Export europäischer Überwachungstechnologie wirksam regulieren, sodass äh, Überwachungstechnologie aus Deutschland eben nicht mehr in Bahrain, nicht mehr in Syrien äh, und nicht mehr in Iran ähm, auftaucht, äh, sodass eben diese Feinde des Internets nicht länger von, von dieser Technologie profitieren um dort Journalisten, Aktivisten und Menschenrechtsverteidiger unter Druck zu setzen, zu foltern, zu inhaftieren. Wählen ist eines der zentralen Grundrechte in der Demokratie und von daher sollte jeder, der die Chance hat zu wählen, auch eine Wahl treffen.